Ja, hallo, mein Name ist Joel, ich bin 19 Jahre alt und bin Volontär bei Vision for Africa. Moin, mein Name ist Melissa Jürgens, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Vilsum, das ist in Ostfriesland, in Niedersachsen, im Norden von Deutschland. Ich bin David. Ich bin Aaron. Und ich bin Nadine und wir sind als Volontäre hierher gekommen und haben dann die Leitung übernommen. Ja, also ich bin die Barbara, ich komme aus Österreich. Ich bin mit der Schule fertig geworden und habe mir dann gedacht, ich würde gerne ein Auslandsjahr machen. Also ein Jahr für Gott, einfach ein Jahr, wo ich irgendwo mithelfen kann. Und hatte dann voll den Frieden, dass Wischen das ist, wo ich hingehen soll. Also ich wusste so, dass, sowieso, dass ich nach der Schule gerne ähm, ein Jahr machen oder mir nehmen möchte, in dem ich nichts mit Schule mache. Dann, vor drei Jahren, als ich in Pension gegangen bin, habe ich ganz plötzlich schweren gesundheitlichen Einbruch gehabt praktisch nicht mehr gehen können und wäre fast im Rollstuhl gelandet und habe dann einfach durch Gebetsunterstützung von Freunden, besonders einer Freundin, und durchs Mitgetragenwerden ganz plötzlich göttliche Heilung erfahren und da habe ich gewusst, jetzt brauche ich nicht mehr Hilfe, jetzt möchte ich gehen und möchte ich, wenn, möchte ich wo mithelfen. Man erlebt hier jeden Tag viele schöne Dinge, die Beziehungen, die man aufbaut zu den Kindern äh, und die Gemeinschaft, die man haben kann, mit denen ist so für mich eigentlich das schönste Erlebnis, das ich nennen kann oder was ich immer wieder erleben darf. Also hier gibt es viele Kinder, die auch schwierige Vergangenheiten haben. Und mich freut es immer ähm, zu sehen, wenn gerade diese Kinder so aufblühen, sich weiterentwickeln und einfach voller Freude strahlen und wenn wir ähm, ja, Zeit mit ihnen verbringen, ihnen unsere Liebe geben können. Das Schönste ist eigentlich auch zu sehen, wie mit wenig Hilfe oder Gebet, die Menschen hier so dankbar sind, so Freude haben können und so dankbar sein. Für mich ist die größte Herausforderung eigentlich die Armut rundum zu sehen, die mir oft sehr, sehr nahe geht, vor allem Menschen, denen ich näher komme und wo mich das wirklich berührt. Vor allem alleingelassene Mütter wissen nicht, wie sie am nächsten Tag noch alle versorgen können. Wir wussten nicht so richtig, was uns erwartet. Und die Zeit war am Anfang ein bisschen anstrengend auch für mich, weil ich äh, überhaupt kein Englisch konnte. Ich habe dann das hier gelernt. Also auf jeden Fall eine Herausforderung war es natürlich, äh, von daheim wegzugehen. Aber was die mich gelehrt hat, ist, dass man so ja irgendwie in, in jedem Abschnitt in seinem Leben im Moment leben sollte und nicht so drauf gucken, boah, was hat man jetzt hinter sich gelassen oder was kommt dann wieder, sondern einfach das Hier und Jetzt zu genießen. Und was auf jeden Fall richtig geholfen hat, bei dem Ganzen äh, auch Abschied zu nehmen von daheim, ist, dass ich hier in den Volontären und den Mitarbeitern echt so eine zweite Familie gefunden habe. Ja, plötzlich habe ich einfach gemerkt, äh, wie gut es ist, die Zeit hier einfach zu genießen. Das ist auf jeden Fall auch, was wir mitnehmen nach Europa, und zwar die Leichtigkeit hier im geistlichen Bereich. so also, die sind so offen für Gebet. Das Leben schätzt man auch viel mehr hier in Uganda, weil äh, hier ist nicht selbstverständlich das Essen, das Trinken, Einfach alles, was man hat, das, das lernt man neu, neu zu schätzen. Was ich hier auch sehr schätze, ist die Dankbarkeit, die die Leute hier ähm, ja, einfach bei allem haben. Ja, das freut mich irgendwie, jedes Mal so diese von Herzen kommende Dankbarkeit zu sehen und äh, ja, erinnert mich auch jedes Mal wieder daran, so hey, es ist so wichtig, dankbar zu sein und auch besonders für die kleinen Dinge. Ich glaube, ich habe viel Geduld und, und Verständnis einfach auch dazu gewonnen. Was ich mit nach Hause nehme, ist einfach, die Menschen, also die Menschen mehr mit den Augen Gottes zu sehen, glaube ich. Jeder Volontär macht ein Praktikum in Imst für sieben Wochen. Da haben sie einfach viel Vorbereitung, auch im Geistlichen. Wir haben so ein, so ein Volontärskampound hier, wo wir Volontäre und wir als Volontärsleiter zusammenwohnen. Es ist geschützt hier, also im geschützten Rahmen. Hier dürfen auch keine... Keine Kinder reinkommen, keine weißen Kinder. Wir haben hier Zweier- und Dreierzimmer. Das heißt, man ist nie allein im Zimmer, sondern immer, immer zu zweit oder zu dritt. Es ist doch so, dass wir ja, wie eine Familie zusammenleben. Von sieben bis halb acht haben wir burschen, essen zusammen Frühstück. Die Volontäre die starten dann um circa um halb neun. Es gibt den d das ist Kleinkinderbetreuung. Und dann gibt es noch die Nursery, das ist bei uns der Kindergarten. Dann gibt es auch noch, dass man teilweise mal fahren muss. Hühnerfutter holen oder Poscho. Wir haben noch Gartenarbeit, wobei das sind eher Arbeiten, die so nebensächlich laufen, aber auch gemacht werden müssen. Um halb eins haben dann die Volontäre Mittagspause. Ab 13 Uhr gibt es dann Mittagessen. Am Nachmittag, eben ab 15 Uhr, da gehen dann die Volontären in ihre Bereiche draußen bei den Waisenhäusern. Die Volontäre sind da, um mit denen was zu machen, um Zeit mit ihnen zu, trinken, zu verbringen, auch was von Jesus zu erzählen. Sie planen einfach den Nachmittag von 15 bis 18 Uhr und um 18 Uhr treffen wir uns meistens zum Lobpreis dann. Und um halb sieben gibt es dann auch schon wieder Abendessen. So, ab 7 Uhr ist eigentlich der, der Abend offen. Um 21 Uhr müssen Sie einfach wieder zurück sein hier im compound weil wir den um ca. 21 Uhr schließen wir den und um 22 Uhr ist dann auch schon Nachtruhe für uns alle. Wenn man mal rauskommen möchte aus der Komfortzone, ist das ganz eine gute Möglichkeit hier in Uganda, wenn man eine andere Kultur und andere ähm, Menschen kennenlernen möchte. Und auch äh, man hat so das Gefühl, man möchte ein Segen sein oder was diesen Menschen bringen, aber dafür wird man selber so gesegnet. Das ist richtig schön hier.